Hallo, liebe Deutschlernende! In diesem Video geht es um ein sehr wichtiges Thema, denn wenn du das nicht weißt, kann es zu sehr bösen Missverständnissen kommen. Dieses Video basiert auf einem Vorschlag äh, eines Zuschauers mit dem schönen Benutzernamen Milchstraße. Und Milchstraße schreibt, kannst du ein Video machen über den Unterschied zwischen Schwuchtel und Schwul. Ja, Zwei deutsche Wörter, Schwuchtel und Schwul. Schwuchtel ist ein Normen, es ist eine Beleidigung für homosexuelle Menschen. Okay? Ich möchte, dass du das Wort Schwuchtel niemals benutzt. Okay? Das Wort Schwuchtel ist tabu. Ja? Dieses Wort sollte man nicht benutzen, weil es eine sehr böse Beleidigung ist. Ein anderes Wort ist das Adjektiv schwul und das Adjektiv schwul ist vollkommen neutral. Ja? Homosexuelle Menschen, äh, homosexuelle Männer bezeichnet man als schwul und das ist völlig neutral. Ja? Sowohl äh, Leute, die homophob sind, als auch schwule Menschen selbst benutzen dieses Wort. Ja? Der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit meinte von sich selbst, ich bin schwul und das ist auch gut so, ja? ein neutrales Adjektiv, schwul. Ja? Und Schwuchtel ist, wie gesagt, ein Nomen und das ist eine schwere Beleidigung. Ja? Also, zwei Wörter, die nicht äh, unterschiedlicher sein können. Ja? Mit beiden kann man homosexuelle Menschen bezeichnen, ja? das eine ist ein Nomen, das eine andere ein Adjektiv. Aber von der Bedeutung her, von der Konnotation, ist, äh, sind diese beiden Wörter sehr verschieden. Ja? Es gibt übrigens noch ein drittes Wort, ähm, das äh, äh, verwechsle das Wort schwul nicht mit diesem Wort. Ja, das ist das Wort schwül mit Ü. Ja? Und schwül äh, bezeichnet das Wetter. Ja, wenn das Wetter sehr warm ist, sehr feucht und ja, es ist sehr unangenehm, ja, wie, wie feucht und warm es ist, dann sagt man, oh, es ist sehr schwül ja? und äh, das ist ein vollkommen anderes Wort. Ja? Ähm, der Unterschied ist nur, dass man ein Ü benutzt statt einem U. Okay, diese drei Wörter, ja, drei verschiedene Wörter, Schwuchtel, ja, Beleidigung, niemals benutzen, schwul und schwül. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!